Herzlich willkommen. Heute geht es ein bisschen darum, die Wikipedia auf Zuverlässigkeit hinzuchecken. Amina ist ziemlich frustriert, denn sie findet zwar interessante Sachen, doch die Quellen, also wenn sie schon weiß, dass das nicht verlässlich sein kann, muss sie jetzt, weil sie es bei anderen Sachen nicht weiß, die Wikipedia völlig aus ihren Recherchen ausschließen? Du kannst einzelne Sachen mit Wikibu testen, meint Cecily. Wikibu bietet die Möglichkeit, in der deutschsprachigen Wikipedia Verlässlichkeit zu testen. Die machen das mit so einem Sternesystem, das geht rein quantitativ, wirklich rein quantitativ. Je mehr davon da sind, desto besser, weil, das kannst du da immer dann nachlesen. Außerdem Geben die auch Auskünfte über die Leute, die da mitschreiben, also ob die Ahnung haben. Manche Sachen sind sowieso ausgezeichnet und es gibt auch die Links zurück zur Wikipedia, wo man was verändern kann, wenn man möchte oder sich anderweitig schlau machen will. Okay, das heißt, ich kann damit alles checken? Nein, das ist nur für die deutschsprachige Wikipedia und das ist eigentlich für die Schule gedacht. Naja, gut, aber... Wenn ich dann schon mal sehen kann, dass die Sachen grundsätzlich gut bewertet werden, warum nicht?